Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will es einmal vorab stellen. Egal, wie man die Hezbollah einschätzt, als terroristische Organisation teilweise oder insgesamt, es ist eine furchtbare Organisation, die bei uns Christdemokraten keinerlei Sympathie genießt, und das will ich einmal vorab ganz klarstellen. Und wer über die Hisbollah redet, der kann doch nicht vorbei an dem Grundsatz, den Angela Merkel 2008 in der Knesset formuliert hat, als sie sagte, die Sicherheit Israels ist für Deutschland nicht verhandelbar. Und die historische Verantwortung für diese Sicherheit ist Teil der Staatsräson Deutschlands. Dieser Grundsatz gilt uneingeschränkt weiterhin und er muss auch bei der politischen Bewertung für die Hisbollah eine gewichtige Rolle spielen, meine Damen und Herren. Und wer das Existenzrecht Israels bestreitet, wie das die Hisbollah macht, wer mit terroristischen Mitteln gegen Israel operiert, wer regelmäßig Mörserraketen abfeuert, Geiselnahmen macht, der kann kein Freund Deutschlands sein. Das ist völlig klar für uns. Und deswegen ist auch die Einstufung des militärischen Arms der Hisbollah als Terrorregime, als Terrororganisation für uns völlig unbestritten. Und ich sage auch ganz offen, für ein vollständiges Verbot der Hisbollah als Organisation insgesamt habe ich große Sympathie und ich kann auch die Bemühungen der amerikanischen Freunde verstehen, hier eine härtere Gangart bei der Hisbollah anzulegen, meine Damen und Herren. Was mich aber verwundert – in der Analyse gibt es durchaus Übereinstimmung – aber bei den Konsequenzen sind wir anderer Meinung. Mich verwundert, dass Sie ein vereinsrechtliches Verbot in Deutschland insgesamt präferieren. Viel naheliegender ist doch eine europäische Lösung. Und deswegen halten wir das auch nur für die zweitbeste Lösung. Naja, wenn das eine Einstufung ist, ist es doch keine Frage, die nur Deutschland betrifft. Das heißt, wenn die gesamte Hisbollah nach dem EU-Sanktionsregime als terroristische Organisation eingestuft worden wäre, wäre das aus unserer Sicht ein besserer Schritt. Und dass die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Darauf deutet ja durchaus auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hin, das von einer einheitlichen Struktur der Hisbollah in Deutschland und anderswo auch ausgeht. Was ich aber Ihnen vorhalten muss in Ihrem Antrag, was Sie machen, ist, Sie legen in Ihrem Antrag dar, dass die Hisbollah die Legalität nutze, um hier gewerbsmäßig Drogenhandel und Geldwäsche zu betreiben. Damit unterstellen Sie quasi, dass beides in Deutschland legal und erlaubt wäre und deutsche Sicherheitsbehörden Straftaten nicht verfolgen würden. Und da sage ich Ihnen ganz klar, dieser Vorwurf gegenüber unseren Sicherheitsbehörden ist infam und den weisen wir auch in aller, aller Entschiedenheit zurück. Selbstverständlich werden alle Straftaten verfolgt. Völlig unabhängig von Verbotsverfahren. Und es gibt Hinweise auf Geldwäsche und Drogenhandel im Umfeld der Hisbollah. Es gibt aber keine Beweise. Sie kennen die Anfrage. Von Januar 2018 bis Januar 2019 gab es 37 Ermittlungsverfahren gegen Personen im Umfeld der Hisbollah. In keinem einzigen Fall ist ermittelt worden wegen Geldwäsche oder wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und das müssten Sie am besten wissen. In einem Rechtsstaat geht es nicht nur um Hinweise, sondern es geht um Beweise. Und Ihr Antrag hat weitere große Schwächen. Sie wollen im Antrag am Anfang feststellen, eine Bedrohung für die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland. Wir sprechen hier aber über vereinsrechtliche Verbote. Und vereinsrechtliche Verbote sind Angelegenheit der Exekutive in Deutschland, sind Angelegenheit des Bundesministeriums. Und Herr de Maizière hat es vorher gesagt, Das wird gemacht und das wird nicht in aller Öffentlichkeit breitgequatscht vorher, meine Damen und Herren. Und dass wir was unternehmen, haben die Kollegen deutlich gemacht, Marian Wendt und andere auch. Es hat Verbote in der Vergangenheit gegeben. Farben für Waisenkinder, die Spenden gesammelt haben für Hisbollah, sind verboten worden. Und auch der Fernsehsender al -Manner. Und wenn Sie in Ihrem Antrag fordern, die Gesamtvereinigung Hisbollah zu verbieten, da muss man eben mal klar sagen, es gibt keine Gesamtvereinigung Hisbollah in Deutschland. Wir haben eine kleinteilige Struktur aus einigen Dutzenden Vereinen mit Sympathisanten. Auch an der Stelle ist der Antrag falsch und auch deshalb ist er für uns nicht zuständig, äh, zustimmungsfähig. Die Frage letztendlich, ganz oder teilweise das Verbot, hat natürlich auch außenpolitische Implikationen. Das ist angeklungen, über die müssen wir reden. Ich kann mir aber persönlich gut vorstellen, dass es auch diplomatisch notwendige und wünschenswerte Beziehungen mit dem Libanon gibt, wenn wir ein Gesamtverbot und eine Gesamteinstufung der Hisbollah als Terrororganisation haben. Ich bin froh, dass das Innen- und Außenministerium Kollege, darüber im regelmäßigen Austausch stehen. Ich komme zum Ende und ich hoffe, dass das auch gute Ergebnisse bringt. Vielen Dank. Letzter Redner ist der Kollege Roderich Kiesewetter, CDU/CSU-Fraktion.